Hey Leute, was geht ab? Willkommen bei House of Sneakers. Mein Name ist Ali. Mein Name ist Lars. Und heute dreht es sich alles um den Jordan 1 Travis Scott. Schuhe am start ihr kennt alle der swoosh der falsch herum ist er hat einen extrem Hyper damals ausgelöst. Ja, ja. Das heißt damals vor einem Jahr kann der rausfahren. 2019 meine ich. 2018. Ja, Irgendwie so. so können wir einblenden. Ähm, geiler Schuh auf, an sich. Äh, ist von mir ein bisschen getragen. Ja, das also gut, ich trage das meine so. Schuhe, das ist klar. Ja. Und ähm, ja. Colorway immer noch klassisch. Wer sich ein bisschen mit äh, den Jords auskennt und mit den Kollaborationen, der weiß auch ähm, was das für ein Schuh ist. Der war extrem im Hype. Ne? Ja. Ähm, Obwohl viele Paare gemacht wurden, komischerweise. Ja, wurden viele gemacht, ich weiß es Mehr gar nicht. als äh, vom Low. Oh, ja. also wie gesagt, der gibt es auch noch als Low-Variante, ja. wenn ihr den sehen wollt, könnt ihr ja mal unten reinschreiben. Äh, dann zeigen wir euch den auch noch. Ja. Ähm, was wolltest du gerade sagen? Äh, ja, wie gesagt, Backwards Swoosh, dann hier der normale Swoosh. Hier ist noch Cactus Jack in so einem, in so einem Weiß, weil der ist ja so. Auch so klassisch von Travis Scott. Halt, ne? Ist geil, ähm, einfach geil. Ähm, einfach dann nice. hier die Tasche, ne? da werden wir auch noch was reinblenden mit der Tasche. Ja, vielleicht wissen es gar nicht so viele. Also, der hat hier so eine, so eine Tasche, wo man, keine Ahnung. Seine Schnürsenkel oder was auch immer verstecken kann. Ich glaube nicht, dass das Scott Schnürsenkel verschlaut, äh, verschlaut da drin in nee, den Taschen, aber. Ich glaube was anderes. Ähm, was Grünes. Ein bisschen, Bestimmt. Ja, so Brokkoli oder so kann man da auch mal reinstecken. <lacht> <lacht> ähm, ja, der kommt natürlich auch mit extra Laces. Ja, genau, ich genau, habe ich ja. hier. Ähm, kommt über. einmal mit den klassisch schwarzen Laces, die drauf sind. Und drei zusätzlichen. Genau, also einmal braun, rot und, und pink. pink. Also pink ist. Momentan, wenn man auf Instagram so ein bisschen unterwegs ist, der absolute Killer. Die hat schon auch mal drin. Die ja. geben dem auf jeden Fall ein bisschen Flavor. Ne? Ja, die tragen viele. Ne? Mhm. Wie du gerade schon gesagt hast, Braun weiß ich nicht, ob das so passt. Braun braunen auch. wird zwar passen, aber ich hatte es noch nicht drin. Ähm, auch so. Rot weiß ich auch nicht. Also ist halt auch geil, poppt auch krass raus mit der mit dem Nike Air Stimmt. hier oben. Stimmt. Aber geil, also du kriegst keinen Jordan einsam mit äh, vier Laces. Du kriegst nee. du nicht. Also muss ich ganz ehrlich ich glaube Retail war 170. 170, ist ja ein bisschen teurer gewesen. 10, ne Moment 150, 160 kosten die normal, ja, glaube ich. Normal jetzt mittlerweile 160, 220 also. haben die angehoben. Ich meine, der hat 170 gekostet, 175 irgendwie so. Das Können wir auch mal kurz einblenden. Retail war jetzt momentan, klar, 1500 Euro. Ja, ne? <lacht> Geht der momentan bei StockX weg, das können wir natürlich auch einblenden. Also auch wie der Schutz entstanden ist, so dieses braun, so diese Erdtöne, das ist ja typisch Travis Scott, ja, ja. dann dieser Sail Boden hier, also hier. Der hat schon echt krasse Details, also ja. ist der rund 1500 Euro wert? Oh, da muss man sich drüber ja. streiten. Es ne? gibt viele, die sagen, es ist sehr wert, ne? also ich persönlich weiß es nicht. Also 1500 Euro ist schon viel Geld, ja. verdammt viel Geld, ich weiß, je nach Größe halt, ne? ich glaube 43 ist jetzt können wir einblenden, aber ist auf jeden Fall sehr hoch, so knapp 1500 Euro. Ja, die werden alle über 1000, glaube ich, mm. oder an die 1000 auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, krasser Schuh. Schön, schöner Schuh. Ich hatte, ähm, da gibt's, stimmt, da gibt's eigentlich noch weiße Laces zu. Die habe ich gar nicht mit drin, merke ich gerade. Soll man dazu sagen, Kopf ab. Wo sind die weißen Laces? Ne, die habe ich in, in meinem anderen Jordan 1 drin. In dem Low? Ne, in meinem Obsidian. Ah. Den können wir euch auch mal vorstellen. Kann einfach machen. unten rein, was ihr für Schuhe sehen wollt. Dann schauen wir die ja äh, und dann wenden wir euch ein. Sonst versuchen wir es zu organisieren und dann werden wir den Schuh noch mal nochmal zeigen. Äh, da kommen fünf Lasers fünfmal. Da ist nur okay, weiße ist Creme krass, Lasers mit bei. Stimmt. Boah, das habe ich natürlich damit auch gelassen. heftig aus, glaube ich, mit der Creme Die hatte ich auch mal. Ich glaube bei Instagram kann man äh, bei mir in den Stories mal gucken. Da habe ich den glaube ich einmal drin. weiß nicht, uh. Da sieht er auf jeden Fall auch clean aus. Aber ich finde Pink und Schwarz ist am besten. Finde ich jetzt persönlich. Rot ich hat schnell. am besten mit schwarz. Ich würde äh, dieses cremefarben mit schwarz. Ja, du bist eher so der clean, der, der, der klassige. Ja. Der klassische Lars. Der klassische Lars. <lacht> ähm, ja. ja. Ansonsten. Wie findest du das Leder? Leder super. Also obwohl es obwohl ja. es der so also relativ äh, letztes Jahr rausgekommen ist, etwas älterer Schuh, Lederqualität, ich finde das geil, also bei Collabos bringen die richtig geile Lederqualität raus. Obwohl, es gibt ja noch ein, äh, ein, zwei Paare, die haben noch krasseres Leder. Ähm, Worauf willst du anspielen? Einmal, warum der, warum willst du anspielen? <lacht> einmal der Shattered Backboard und äh, der Rookie of the Yield. Ich weiß, weiß gar nicht, Rookie ob der ihr den, den so kennt, der war ja eigentlich so krass im Hype. Anfang der war, der war anfangs zu gut im Hype, der ist auch momentan wieder im Hype wegen dem Last Dance, aber... Äh, in dem Last Dance Video, äh, Film Video, aber äh, nicht so krass im Hand. Nee, also also Lederquali ist wirklich gut. können wir euch auch mal und auch noch mal zeigen. Ja. Äh, der ist echt underrated finde ich der Rookie. Auf jeden Fall. Shadow Backboard Fall. haben wir bis jetzt leider noch nicht, ähm, um wir auch irgendwie zu organisieren. Ähm, aber das Leder an sich hier beim Travis ist halt auch echt nicht schlecht. Ne? Also ja. ich finde jetzt nichts an dem Schuh auszusetzen. Vielleicht ähm, ich bin ja eher so der Typ, der ein bisschen auf Tragekomfort noch achtet. Ja. Die Einser generell sind für mich, für meinen Fuß jetzt nicht so die bequemsten. Ist okay. Ja, Kann man tragen. Kann man tragen. Also Aber nicht für den Alltag. Also nicht jeden Tag. so also mit, mit den Einsern werde ich jetzt nicht äh, ja. bergsteigen. Was mich jetzt stört, ich finde <lacht> find das zu, zu groß. Echt? Findest du das zu groß? Ich finde das ein bisschen zu groß. Und dass das hier unten so leicht abgehackt ist, stört mich auch ein bisschen. Aber sonst ist geil. Ist richtig geil mit dem Herr Jordan hier oben drauf noch und ja, aber ich finde auch die Farbwahl geil, weil so ein Jordan kaum noch gar nicht raus nee, in es der äh, Farbe. Soll aber jetzt noch irgendwann der 1 Dark Mocker, glaube ich, heißt der, ja? kommen. der sieht dem ein bisschen ähnlich, hat jetzt nicht diesen Swoosh hier und nicht die kleinen Details wie die Tasche Also man, hat so, so. Genau, man hat so leichte ähm, Mockups ups gesehen, wo der Schuh so ein bisschen präsentiert wurde, kein offizielles Bild halt nur so wie man sich den vorstellt und der sah so schon sehr ähnlich aus Ja. können auch mal ein Bild mal einblenden wenn man den so vielleicht sieht kommt er dem schon nah ja von der also ich glaube dass. also wer den Travis nicht hat sollte sich versuchen den Dark Mocker vielleicht zu kopen der jetzt bald kommt der ist auch nicht ganz teuer im äh, Retail an auch äh, oder Resale der Retail ist er ja jetzt bei 160 okay war gut 10, also wird er dann Euro. sein und äh, Retail, denke ich mal, wird der nicht so über 1000 Euro. Kann nee. ich mir nicht vorstellen. Wenn doch, dann haben wir den nächsten Hype <lacht> Dann haben wir den nächsten. Ansonsten, wie gesagt, geiler Schuh. Ähm, das war's mit dem Travis Scott 1er Review. Ähm, viele kennen den natürlich auch schon, deswegen, ähm, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, äh, da würden wir uns super freuen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ja. wie ihr den Schuh findet. Meint ihr, der ist immer noch krass im Hype? Oder der hat einen Hype verloren. Ist der 1.500 Euro wert? Das ist die Frage. Ansonsten checkt unsere Instagram-Seiten ab. Die, sind die, ver verlinkt, ja. die verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Peace. ja. Kackvögel, Alter. <lacht> Ist das schon ein Aufnehmen? Oh Mann, ey. Ich aus